So, ist hier als Jackie Briggs In einem Skin Als Spawn Ich versuche einfach so eine stumpfe Moose hier zu machen wie man sieht, <lacht> habe ich Erfolg Ja. <lacht> yeah. Das dauert mir einfach zu lange, ich skippe hier diesen Teil Und ich habe nicht so viel Leben Zack, Fatal Blow Und wir haben schon einen Sieg in der Tasche 1-1 zweite runde hat länger gedauert aber guckt mal wie stumpf ich mache einfach nur dasselbe die ganze zeit und <lacht> und er frisst diese attacken Bam! und es ist vorbei